Wir umrunden also den Triumphbogen. Er baut fast vor drei Jahrhunderten, glaube ich. Ich glaube, zur Feier von Napoleons Siegen in ganz Europa und Russland. Und jetzt bewegen wir uns auf den Eiffelturm zu. Nun, diese zwei Tage in Paris waren sehr wirkungsvoll. Ein Vortrag an der INSEAD Business School Dann mit Herrn Jan, dem Fotografen, der unglaublich viel Arbeit geleistet hat. Das Gespräch in der Good Planet Stiftung, die zum ersten Mal nach dem Coronavirus geöffnet wurde. Nach der Pandemie war das der erste Tag, an dem sie geöffnet hatte. Und unsere Veranstaltung war die erste Veranstaltung mit einer sehr großen Anzahl von Leuten und Treffen mit der Modeindustrie. Und natürlich die Veranstaltung in der indischen Botschaft. Und der indische Botschafter in Paris, Javed, ist eine fantastische Stimme für diese Bewegung. Und unsere Zusammenarbeit mit der 4 Pro 1000 Organisation, die wahrscheinlich als einzige staatliche Initiative, genau wie die Rette-den-Boden-Bewegung, eine Steigerung des organischen Gehaltes fordert oder anstrebt, anstatt über verschiedene andere komplexe Themen zu sprechen, die nicht leicht zu erreichen sind. Und dann natürlich die öffentliche Veranstaltung gestern, nun, es war ein durchschlagender Erfolg. Unglücklicherweise passten nur etwa 2000 Menschen in die Halle, aber es war voll ausgebucht. Und In der Nacht hatten wir eine Abendveranstaltung im indischen Haus zusammen mit einigen Bürgermeistern von Städten und heute ist Wahltag in Frankreich, die Präsidentschaftswahl. Ich hoffe, dass wer auch immer diese Wahl gewinnt, die Rette den Bodenbewegung in der Politik vorantreibt, da sie bereits im 4 Pro 1000 Programm im Detail beschrieben haben und nur bei dieser Umsetzung hapert es noch. Ich hoffe, dass das mit der neuen Regierung geschieht und wir sehen werden, dass das französische Volk sich dafür einsetzt, da es eine große Unterstützung vor Ort gibt. Es besteht eine sehr gute Möglichkeit, dass diese Politik von 2015 im Jahr 2022 umgesetzt werden wird. Jetzt fahren wir Richtung Eiffelturm. Als er gebaut wurde, war er der höchste Turm der Welt. Und nun, es ist eine bestimmte Art der Konstruktion, aber vor vielen Jahren gebaut. Aber er hat etwas Schönes an sich, obwohl er nur aus Stahl besteht und nur ein Turm ist. Ist er ein... Wenn man ihn genau ansieht, besitzt er eine gewisse geometrische Schönheit. Und... Vor allem ist er zu einer ikonischen Form in der Welt geworden. Niemand, ich glaube fast jeder auf der Welt erkennt den Eiffelturm. Egal wo oder in welchem Teil der Welt, fast jedes Kind und jeder Erwachsene weiß, was der Eiffelturm ist. Hier sind wir also direkt vor dem Eiffelturm, wir bewegen uns auf ihn zu. Und heute gibt es eine Ansammlung von vielen rettenden Bodenunterstützern, die zusammengekommen sind, nur eine Minute von ihnen entfernt. Alle rette den Boden-Enthusiasten in Paris, entlang der Straßen, auf Fahrrädern und Skateboards, fantastisch. fantastisch. Ich war noch nie so stolz auf dich. Nun, hallo. hallo. Kennt ihr mich hören? Hallo. Macht es ein bisschen lauter, ja? Nun, wann immer... Ich liebe dich, Sadhguru. Oh nein. Also, wann immer eine Bewegung gestartet wird, versuchen die Menschen immer einen Feind zu finden. Das ist das Wichtigste an dieser Bewegung. Es gibt keinen Feind. Wir sind es. Wir haben alle in Unwissenheit und Apathie getan, was wir getan haben. Aber mit Bewusstsein und Verantwortung können wir jetzt tun, was wir können. Das ist das Wichtigste. Ich weiß, die Franzosen lieben das Wort Revolution. Seid ihr alle bereit für eine Revolution ohne Guillotine? Revolution nicht gegen jemanden, sondern uns selbst zum Handeln revolutionieren. Bei der Revolution geht es nicht darum, jemand anderen zu verändern. Eine wahre Revolution gibt es nur, wenn ich selbst bereit bin, mich zu ändern. Ich möchte, dass du dich änderst. Das ist keine Revolution, das ist ein Problem. Ich bin bereit, mich zu ändern. Das ist eine Revolution. Seid ihr alle bereit für eine Revolution? Oder möchtet ihr einfach nur jemanden verprügeln und sagen, sie waren es, sie waren es? Also, besonders in Frankreich, Frankreich sollte unter den ersten Ländern sein, die sich in großem Stil für Rette den Boden einsetzen. Denn bereits im Jahr 2015 haben sie sich zu 4 pro 1000 verpflichtet, was sich in keiner Weise von retten den Boden unterscheidet. Es wird nur ein bestimmter Zeitraum festgelegt. Ich bin nicht sehr glücklich über den Zeitraum, aber es ist in Ordnung. Sie sprechen von 10 Jahren, um auf 5,5% zu kommen, was gar nicht so schlecht ist. Ich sprach von 3 bis 6 Jahren für 3%. 10 Jahre für 5,5% ist nicht schlecht. Diese 4 pro 1000 ist also eine fantastische Sache. Hier in Frankreich müsst ihr das vorantreiben. Ihr müsst diese 4 pro 1000 vorantreiben, das bereits eine vereinbarte Politik im Land ist. Das aber noch umgesetzt werden muss. Sorgt einfach dafür, dass das geschieht. Und Frankreich wird das großartige Beispiel für den Rest der Welt sein. Denn andere Nationen müssten erst noch eine Politik ausarbeiten. Hier ist die Politik ausgearbeitet. Aber wir haben sie als Kopfkissen zum Schlafen benutzt. Es ist an der Zeit, dass wir sie als Alarmglocke benutzen. Hallo? Lasst es uns wahr machen. Also, wenn ich heute Paris verlasse, geht ihr dann schlafen? <lacht> Wacht auf, und wer auch immer in diesem Land gewählt wird, der demokratische Prozess ist im Gange. Wer auch immer an die Macht kommt, es spielt keine Rolle, wer gewinnt. Oh, ich habe nicht für sie gestimmt, ich mag diese Person nicht. Das ist nicht der Weg der Demokratie. Du kannst wählen, wen du willst. Aber wer auch immer gewinnt, für die nächsten fünf Jahre unterstützt du sie einfach. Nach fünf Jahren kannst du entscheiden, ob du sie willst oder nicht. Aber wenn einmal eine demokratisch gewählte Regierung da ist, sollte jeder bereit sein, die Dinge in die Hand zu nehmen. Wenn du an dem Tag, an dem sie gewählt werden, anfängst, ihnen ein Bein zu stellen, wie sollen sie dann funktionieren? Also das ist es, was Demokratie bedeutet. Es ist nicht so, dass immer die Person gewählt wird, die du magst. Was die Mehrheit der Menschen will, wird geschehen. Wer auch immer gewählt wird, in den nächsten fünf Jahren sollten wir kein Hindernis auf ihrem Weg sein, sondern eine Unterstützung. Das ist wichtig. Die Aufrechterhaltung der eigenen Ansprüche, die Aufrechterhaltung der eigenen Identitäten, das ist in Ordnung. Aber man kann ihnen nicht die ganze Zeit ein Bein stellen und erwarten, dass sie richtig funktionieren. Hallo? Das ist eine reife Demokratie. Jetzt gerade werden überall auf der Welt Demokratien einfach zu Hassbanden. Ich hasse dich. Ich werde dich nicht unterstützen, egal ob du die Wahl gewinnst. Wir werden Steine auf dich werfen. Das ist nicht der Weg der Demokratie. Wir kehren zurück zu den Stammesfäden. Lasst uns das nicht tun. Demokratie bedeutet, dass man sich dem Willen des Volkes beugt. Deine Meinung ist nicht wichtiger. Meine persönliche Meinung ist nicht wichtiger als der Wille des Volkes. Das ist es, was Demokratie bedeutet, okay? Lasst uns das wahrmachen. Okay? Okay. Lasst la la le le le in ganz Frankreich erklingen, okay? Und in der ganzen Welt. Okay, die Schlagzeiger. Hallo? Ja. Hier stehen wir vor dem ikonischen Eiffelturm. Nun, das sind Siege der Vergangenheit. Der Triumphbogen da hinten. Und ein hoher Turm, der sich wie dieser erhebt, sind der Stolz von gestern. Wir sind immer noch stolz auf sie, aber darum geht es nicht. Sondern der Stolz von morgen wird unter unseren Füßen liegen. Ein reichhaltiger Boden, er wird nicht einfach so stehen wie das hier. Aber er wird uns dazu bringen, stark zu sein. Er wird jeden Menschen zu einem menschlichen Wesen machen und jedes Leben aufrechterhalten und stark machen. Das ist das Denkmal, das wir für morgen brauchen. Reichhaltiger Boden für zukünftige Generationen. Er wird nicht stehen, sondern liegen. Wir müssen lernen zu schätzen, dass das, was liegt und große Dinge tut, der Boden ist. Lasst es uns wahrmachen.